Mushtari Hilal und Sintujan Varataraja sprachen jüngst von Deutschen mit Nazi-Hintergrund. Sie taten dies differenzierend und begründet. Dennoch löste ihr Satz große Empörung aus. Wieso eigentlich? Mich empört diese Empörung. Haben die Deutschen einen Nazi-Hintergrund? Selbstverständlich. Ist eine derartige Pauschalisierung unfair, der dem Einzelnen gegenüber... Ja, das kann es sein, aber das ist nicht der Punkt. Es ist unfair den Opfern gegenüber, heißt es, den politisch und anderen, aus anderen Gründen Verfolgten. Von Jüdinnen und Juden sind die und Roma ganz zu schweigen. Aber dass diese nicht gemeint sind, versteht sich ja von selbst. Es kann auch unfair den Widerständlern gegenüber sein, obwohl hier gerade bei den Männern und Frauen des 20. Juli einige Opfer und Täter waren, einen expliziten Nazi-Hintergrund besaßen und erst später ihrer historischen und humanistischen Verantwortung gerecht wurden. Aber immerhin, sie werden zu Recht geehrt. Es waren nur, und auch das rechtfertigte Nazi-Hintergrund, eben nicht viele, die Widerstand geleistet haben. Die meisten nicht-jüdischen Deutschen haben vorangetrieben, mitgemacht oder weggesehen. Den Luxus des Wegsehens hatten aber auch nur diejenigen, die zur Volksgemeinschaft gezählt wurden. Als solche profitierten sie von der Politik im Namen dieser Volksgemeinschaft. Ob sie es aktiv wollten oder nicht, auch das meint Nazi-Hintergrund. Mich empört die Empörung auch deshalb, weil sie verlogen ist. Und ich meine jetzt nicht die Geschichtsrevisionisten aller Couleur, die Schlussstrichzieher oder diejenigen, die die zwölf Jahre als Vogelschiss bezeichnen. In gewisser Weise sind sie ehrlicher. Ich meine all diejenigen, die in Sonntagsreden den Holocaust beschwören und betonen, was und wie gut man daraus gelernt hätte. Die betonen, dass das nie wieder ein prägendes Motiv wenn ich gar Teil der Staatsräson Deutschlands geworden sei. Bitte nicht falsch verstehen, ich finde das gut und überzeugend. Ich wünschte mir nur, es würde auch tatsächlich umgesetzt, auch in den Flüchtlingslagern auf dem Balkan und Lesbos oder an den Mauern des Mittelmeers. Ich meine all diejenigen, die vordergründig Angela Merkels Worte 2019 in Auschwitz zustimmen würden. Ich zitiere sie an die Verbrechen zu erinnern, die Täter zu nennen und den Opfern ein würdiges Gedenken zu bewahren. Das ist eine Verantwortung, die nicht endet. Sie ist nicht verhandelbar, sie gehört untrennbar zu unserem Land. Uns dieser Verantwortung bewusst zu sein, ist fester Teil unserer nationalen Identität, unseres Selbstverständnisses als aufgeklärte und freiheitliche Gesellschaft, als Demokratie und Rechtsstaat. Zitat Ende und die sich nun über Moschari und Sintujan aufregen. Dieses Bekenntnis zu einer besonderen Verpflichtung Deutschlands aufgrund des Holocaust ist doch nichts anderes als die Anerkennung eines Nazi-Hintergrunds und die Erhebung der aus diesem Nazi-Hintergrund sich ergebenden politischen Konsequenzen zum Teil der Staatsräson der Bundesrepublik. Das müsste also eigentlich bei all denjenigen Konsens sein, die diese Versuche aus der Geschichte zu lernen befürworten. Ich zähle mich dazu. Der Nazi-Hintergrund Deutschlands verpflichtet alle Staatsbürgerinnen, das liegt im Wesen dieser Art kollektiver Identität. Es geht eben nicht um individuelle Einstellung und individuelles Verhalten. Nazi-Hintergrund ist hier nicht als historische oder soziologische Kategorie gemeint. Es ist Anerkennung der Geschichte und Selbstverpflichtung. Die Empörung über den Nazi-Hintergrund entlarvt auch die Hohlheit des routinierten Gedächtnistheaters, um einen Begriff von Fabian Wolf zu benutzen. Und das ist es auch, was man Mostari und Sintujan so schnell nicht verzeihen wird. Die Demaskierung des guten, aufgeklärten, die Geschichte aufgearbeitet haben den Deutschen, der gerne die Welt über den richtigen Umgang mit der Vergangenheit belehrt, aber an seinen Nazi-Hintergrund nicht erinnert werden möchte. Dies und dass dies von Menschen kommt, die zur damaligen Volksgemeinschaft wohl nicht gezählt worden wären. Denn die Kulturkriege unserer Zeit, die um die Vergangenheit toben, etwa um das koloniale Erbe, sind auch Kämpfe darüber, wer dazugehört, wer das Recht hat zu sprechen und wer Gehör findet. Vielleicht liegt darin für manchen noch die weit größere Provokation. Beide Debatten über die deutsche Erinnerungskultur und über die deutsche Identität sind wichtig. Danke dafür. Und übrigens weist der Ausdruck von deutschem Nazi-Hintergrund logischerweise darauf, dass es auch solche ohne gibt wenn man es soziologisch betrachtet. Im Punkte unserer kollektiven bundesrepublikanischen Identität haben wir alle einen Nazi-Hintergrund. Das ist die Lehre aus der Geschichte.